weil über die Feiertage wieder hinkam und dann sollte es im Januar fertig sein ja. und, und die passten schon nicht mehr. mehr. Dann ah, okay, kamen okay. die ja. und dann passten die schon nicht mehr, weil er erstens mhm. zugenommen hatte und weil es nicht so schlimm war. Machen sie wieder neue. Ja, ich weiß, das ist nervig. aber, Monsieur, ich muss mal gucken. Schimpf mal nicht so. Ja. <lacht> oh. Oh. Oh, ich auch. <lacht> Schwer der Kopf, ne? okay. ja, der ist schwer. Okay. Das haben wir gar nicht ausprobiert, das wissen wir gar nicht. Das war er noch nicht, aber die versuchen immer so als. zu haben. Ja, da nicht so derart mit uns hier. Das ist gar nicht